Push-Notifications sind ein tolles Mittel, um das User-Engagement für Ihre Apps hochzuhalten. Aber wenn man es übertreibt, kann bei Ihren Usern schnell die spam alarmglocke angehen und Sie schalten Ihre Nachrichten stumm oder noch schlimmer, Sie löschen gleich Ihre ganze App. Also, das wollen wir vermeiden und heute gebe ich Ihnen einen ganzen Stapel von Ideen für Ihre Push-Notifications, die richtig gut bei Ihren Nutzern ankommen werden. Auf die Plätze, fertig und los! Hallo zusammen, ich bin Tim Wiengarten von Rabbit Mobile und ich helfe Ihnen, Ihr Unternehmen digital und mobil zu machen. Und heute helfe ich Ihnen ganz konkret dabei, Ihre Push-Notification-Strategie etwas aufzupolieren. Also, falls Sie Ihren Nutzern eine App bieten und entweder noch gar keine Push-Notifications verschicken oder jetzt sagen, hm, ich verschicke welche, aber ehrlich gesagt möchte ich ungern drüber reden, dann sollten Sie jetzt dranbleiben. Es gibt verschiedene Kategorien von Push-Notifications, die Sie verschicken können. Fangen wir mal mit einem echten Umsatzbringer an und das sind Retention-Notifications. Normalerweise werden solche Notifications in Shopping-Apps eingesetzt, aber sie funktionieren auch hervorragend für alle möglichen Prozesse, die über mehrere Stufen gehen und die Ihre Nutzer möglichst zu einem Ende bringen sollen. Hier also ein paar Ideen für Ihre Retention-Notifications. Falls Sie eine Shopping-App anbieten, verschicken Sie Nachrichten an Kunden, die den Weg zum Kauf noch nicht ganz abgeschlossen haben. Es kann ja immer etwas dazwischen kommen und so verschickt Zalando zum Beispiel Notifications, um den Nutzer daran zu erinnern, dass sich noch nicht bestellte Waren in seinem Warenkorb befinden. Falls Nutzer Ihre App lange nicht benutzt haben, dann können Sie ihm auch eine Nachricht schicken, in der Sie berichten, was sich seit dem letzten Mal in der App getan hat. Zum Beispiel neue Funktionen oder Inhalte könnten ihn dazu bewegen, mal wieder reinzuschauen. Eine weitere Kategorie sind Notifications zur Steigerung des Nutzerengagements. Wenn Sie also ganz besondere Bereiche in Ihrer App featuren möchten oder den Nutzer dazu motivieren wollen, sich länger und häufiger mit Ihrer App zu beschäftigen, dann ist vielleicht bei den folgenden Ideen etwas für Sie dabei. Heben Sie zum Beispiel Aktivitäten in der App hervor. Ein Klassiker sind Social Networks wie zum Beispiel LinkedIn oder Instagram, die immer dann Infos pushen, sobald man einen neuen Kontakt hat oder jemand einen Beitrag geliked hat. Zeigen Sie auch Funktionen oder Bereiche, die der Nutzer bisher selten genutzt hat. Sie können sowas tracken. Oft ist es so, dass er einfach noch nicht alles entdeckt hat und eventuell sogar froh darüber ist, wenn er von Ihnen darauf hingewiesen wird. Probieren Sie es einfach aus. Ein Event steht an, dann machen Sie es zum Beispiel wie die App von Arte und erzählen Sie Ihren Nutzern davon. Versenden Sie Push-Notifications zu relevanten Ereignissen oder Themen, gerade dann, wenn sie zeitlich begrenzt sind und eine schnelle Reaktion des Nutzers notwendig ist. Transactional Notifications sind die dritte große Kategorie von Push-Notifications. Sie sollen den Nutzer immer dann darüber informieren, wenn sich bei einer Bestellung etwas Neues getan hat. Sie kennen bestimmt die Nachrichten, die Amazon so verschickt, wenn ihre Bestellung versendet wurde oder bei ihrem Nachbarn abgegeben wurde. Solche Updates sorgen für Transparenz in Prozessen, die normalerweise für den Nutzer unsichtbar bleiben. Falls Sie also vergleichbare Situationen haben, Sie müssen ja nicht Amazon sein, sind solche Updates ganz bestimmt nützlich für Ihre User. Auch wichtig, lassen Sie es Ihre Nutzer wissen, wenn Geld irgendwo geflossen ist. Auch das sorgt natürlich gerade bei dem Thema für große Transparenz und Sicherheit. Es gibt eine Payment-App namens Boon und die informiert zum Beispiel immer darüber, wenn entweder etwas bezahlt wurde oder auch, wenn eine Zahlung nicht funktioniert hat. Sollte eine Rechnung fällig sein, ist es außerdem ein toller Service, Ihre Nutzer per Push daran zu erinnern, und zwar bevor es Mahngebühren kostet. Sie werden es Ihnen ganz sicher danken. Und das Gleiche gilt für den Fall, dass notwendige Informationen gebraucht werden, falls zum Beispiel die Gültigkeit einer Kreditkarte abläuft. Bevor es also zu größeren Dramen bei der Bezahlung kommt, bitten Sie doch einfach den Nutzer rechtzeitig darum, die Daten der neuen Kreditkarte einzugeben. Die vierte Kategorie, auf die wir heute einen Blick werfen sollten, sind Promo-Notifications und wie der Name schon sagt, sie werden immer dann verschickt, wenn es besondere Angebote oder Aktionen gibt. Das könnten also sein Notifications bei zeitlich begrenzten Sales. Typische Fälle wären also der Black Friday oder irgendwelche ähnlichen Angebote, die ihre Nutzer am besten nicht verpassen sollten. Oder es gibt wichtige Live-Events, die in Ihrer App stattfinden, zum Beispiel einen besonderen Stream oder so etwas. Dann stupsen Sie mit Push-Notifications Ihre Nutzer rechtzeitig an, zuzuschauen, bevor es vorbei ist. Eventuell gibt es auch wichtige Tage, die in der Beziehung mit Ihnen und Ihren Nutzern eine Rolle spielen. Dann könnte es eine gute Idee sein, darauf mit einer Push-Notification hinzuweisen. Ob es nun um Geburtstage, um Jubiläen, Namenstage, Feiertage oder was auch immer geht, Denken Sie mal darüber nach, ob es solche besonderen Daten gibt und wie Sie sie nutzen könnten. Aber Push-Notifications müssen nicht immer zeit- oder aktionsabhängig sein. Die fünfte große Push-Kategorie sind Location-Based Notifications und die werden abhängig vom Standort des Nutzers ausgesteuert. Wenn Sie also den Wohnort des Nutzers kennen oder noch besser sogar über GPS dessen aktuellen Aufenthaltsort, dann überlegen Sie doch mal, ob es dazu nicht relevante Informationen, zum Beispiel zu Events, zu Sehenswürdigkeiten oder zu besonderen Angeboten in der Nähe gibt. Das ist übrigens ein Thema, das oft nur mit Consumer-Apps in Verbindung gebracht wird. Aber auch hier fallen mir relativ leicht sinnvolle B2B-Cases ein. Stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, Sie sind auf einer Messe. Die App erkennt das und schickt Ihnen eine Push-Nachricht, in der Sie sie begrüßt und auf spannende Vorträge auf dieser Messe hinweist. Möglich wäre das gemacht wird es dann doch leider eher selten. Also, es gibt eine ganze Reihe von Ideen, die Sie nutzen können, um Ihre Push Notifications relevanter und interessanter zu gestalten. Melden Sie sich gerne bei mir, falls Sie weitere Unterstützung oder Infos dazu suchen. Und ansonsten freue ich mich natürlich wieder über Ihr Like, Ihr Abo und Ihre Kommentare unter dem Video. Ach, und wo wir es heute von Push Notifications hatten, wenn Sie in YouTube die kleine Glocke aktivieren. Dann verpassen Sie künftig keines meiner Videos mehr und wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin, ich freue mich. Tschüss. Ich helfe Ihnen. Wobei eigentlich nochmal? Die vierte Kategorie, auf die wir heute einen Blick werfen sollten, sind Promo-Notifications. Ich habe gerade Porno-Notifications gelesen. Ey. So, what? Das wird, eine, das wird eine Stolperstelle, ich weiß es jetzt schon. Ganz, ganz besondere Angebote. <lacht>